Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? Die Farbe der Fläche, in der das Glücksrad stoppt ist in beiden Durchgängen identisch. Ein Sechstel mal 1 Sechstel plus 3 Sechstel mal 3 Sechstel plus 2 Sechstel mal 2 Sechstel ergibt eine Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis von 7 zu 18. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Grundlagen der Stochastik.